Hey Leute und Willkommen zu Let's Play League of Legends auf Master Gaming Ich spiele heute mal wieder in die Mitte auf einem Level 6 Account, weil... die Freundin, die Level 11 ist, möchte nicht jetzt mit mir spielen und... ...ja, sie will nicht gegen Level 30er spielen... Ist einfach Wir spielen gegen ein Twisted Fate Gott... Ich hab direkt ein wenig angeguckt, der kleine Motherfucker Oh, ich renne da rein, ich bin bescheuert LOL Hat oh, der Schimmel ist frischi, also Den haben wir auch recht gut um Ich renne da jedes Mal rein, was war das? Wieso ist der da so komisch hin und her gelaufen? Nehmen wir mal den Trank. Ich renne da schon wieder rein Jetzt bekomme ich die Farben nicht mal. Typ frisst mich an. Ich kann da immer rein. So renn ich da jetzt mal rein. So. Scheiße, man. Oh, Gott. Die Blue Card. Weil die lange das Mana ausgeht. Ich muss hier aber auch ein wenig auf Farben achten. Oh, da hatte ich jetzt meinen Sun, hätte ich. Ich habe ja keine andere Wahl, ich muss ja fahren. Und wie ich dann für das Blatt, das macht mich mal wieder happy. Sieht man noch immer wieder gerne. Ich habe schon den ganzen Tag scheiß Spiele, wo entweder ich gefällt habe, also richtig hart oder die Mates gefeedet haben. Es war nie so ein ausgeglichenes Spiel, man wieder alle verkackt oder ja. Also ich nur solche spiele wo alle verkackt haben oh gott ich wollte gar nicht oh mensch ich finde die taste nicht ah hier ist sie und oh, der ist gar nicht missing der schild einfach nur am tower sein leben The fuck ist der afk oder was ich glaube der ist afk The fuck der ist einfach afk eine meile der <lacht> ja, dann ist das Feld, scheint echt aufgas zu sein frage mich wie viel damage ich den typen mache Oh, der ist eine pussy der kommt gar nicht erst ran oh die mache ich gut damage alter das ist zu wissen und dann kommt ort sich was ab von meinem hit und nach diesem teil auch level 6 mal ran, Pussy, traust du dich nicht, wahr Traut er sich nicht? Der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. Was, der kommt echt? Ich will gerne. gibt's mir Free Kill. So, ich packe hier mal ein Ringwort hin. Die Gegner haben jetzt ein richtiges Problem, weil der einfach vier gegen Oh gott das habe ich ein wenig überrascht aber ich fand nicht ganz ausgesehen. alter das kann ich zeigen es sogar ah, was ist das für mein damage das ist ja richtig krank diese dinge oh gott, zum glück habe ich sie noch bekommen Oh, den habe ich nicht bekommen, weil ich behindert bin. So, ich habe Tibbers wieder. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh mein Gott, was geht ab? Wie bad das war, Alter. Ich schäme mich dafür, dass ich da gestorben bin. Da es auch kein Ausreden, das war einfach nur schlecht Ja, aber jetzt weiß ich ja Bescheid, was ein Ulti ist Ich kannte die Ulti nämlich nicht Ich würde da so gerne mein Auto mit reinballern, aber... Geht ja schlecht, wenn es eine Pussy ist Oh nee, Alter, diese Scheißdinger Machen so einen scheiß Damage, Alter. Das ist nicht normal. Was zur Hölle, Alter? Mach da immer so ein scheiß Ding und ich bin halbe HP. Was soll ich denn da jetzt Andy gegen machen? Was war das denn jetzt? Okay, ich habe auch gleich wieder meinen Tippers. Diesmal fick ich ihn. Diesmal ist er. Nein! Oh, ich war gezeichnet, Alter. Ich bin tot Genau, okay, nein, ich hab noch ein Heal Krass, Alter Oh, dieser Scheiß Silence fickt mein komplettes Leben LOL Diese Ultimate Ah, jetzt bin ich RIP Ich würde so gerne ein Play machen, aber wie soll ich das machen ohne Leben Oh, jetzt hat er noch sein Schild ich kann da nicht mehr hinterher. Ich habe Angst, da mitzuhelfen. Ich habe da ehrlich gesagt Angst. Muss ich zugeben. Aber ich jetzt Flash hätte, man. die Lux räumt auf. Okay, dieses Urteil habe ich gerade richtig erschrocken. Ich hab Ulti, ich hab Ulti. Oh Gott. Und oh, die gönnt ich den Kill. Die kann mir die Eier lutschen, ganz ehrlich. Gönnt sich einfach den Kill. Lutsch, meine Eier. Und so, Jin will herkommen. Ah, ich komme ja auch nicht raus oder so, Alter. Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da echt nichts gegen machen, Mann. Ist doch nicht lustig, Alter. Das ist nicht lustig. Ich kann nicht mal wegflashen, Mann. So, jetzt habe ich seine Passive los. Jetzt kommt er nicht ran. Jetzt ist der Pussy. Der kämpft nur gegen mich, wenn er seine Passive hat, Alter. Oh, jetzt kommt... Wahrscheinlich der einzige Moment, wo ich den nicht hier haben will. So. Alter. Oh, ich würde gerne mit fahren aber wer ist den Tower am besten? Gebaff, hau ihn um. Ja. den habe ich macht auf die Q das überlebt er niemals perfekt warum wollte er da? What the fuck What the fuck oh, diese meise ich pack mich so ab was du was Oh, ich hab Tibas verschwendet aber oh mein Gott der hat mich gerettet Thank you. Ich will die erst töten, aber nicht so. Ich kann die töten, aber ich will erst, dass er tausend ist. Perfekt. Bot, komm. NEIN Und was macht was da? Oh Tebas... Ach Scheiße, er hat Block Er hat nicht Block, Shit Oh, warum war Tebas nicht bei mir? Hau oh, seine Passive, hau seine Passive, hau seine... Okay, seine Passive habe ich Oh, seine Passive kann er Shit tun, Alter Oh, seine Passive... Also, Und ohne seine Ulti ist ja easy für mich. Also durch! Renn weg, renn weg, renn einfach weg! So Ash. Ja, jetzt wird Ash schon Pussy So. Oh shit. Oh shit, oh shit. wie ich tank ist der Typ eine perfekt das war so nice, lass mich rankommen, Jungs ich bin gesilenced. the fuck the fuck geht hier ab, was war das ich habe gar nichts gescheckt, was war da los was war da los wie mich das aufregt Denkt er sich? Oh shit Oh shit Lass uns vielleicht noch den scheißen Inhibitor bekommen Ich stunde ihn irgendwie, ich stunde ihn irgendwie Ja, GG Nauf no. Jetzt haben wir das Game, Alter. jetzt haben wir das Game Jetzt sollten wir es in der Tasche haben Warum war ich gestand?